Alpha, komm! Alpha! Treffer! Scheiße! Wir wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost! Wir müssen die Absturzstelle sofort sichern! Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger! Dann los! Gebäude vorrücken. Roger! Kontakt! Gebäude 2! Wir wissen, ob wir hier sind. Bravo, erster Start! Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten! Feuer so, Gebäude 2, los. Nummer eins geht rein. eins no und vor den ersten Stock. No, no, no, no, no. Sie sind hier. oben. Ach, ich bin getroffen. Ach, Mist. Da ist einer im Flur. Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar, gut gemacht. Ghost, das war's. Keine Spur von Hassan. Roger, auf zur Absturzstelle. Ich hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist hier Held. Wir brauchen einen neuen Helden. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Hi. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost Soap. Alcatala hat heftiges Zeug. Gebäude gesichert. Gehen, Soap. Wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier Bravo 07. Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Gut euch zu sehen, Jungs. Fünf sind tot, einer verwundet. Ich habe nur meine Waffe und kaum Munition. Helfen tragen. Keine Zeit, sie sind hier. Wie sie die Baumgrenze da an? Wenn ihr was seht, dann schießt. Angriff! Schützen bei der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant. Rück Ah, fuck! Hoch mit der Waffe! Sie kommen näher! Was das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6. Brauche Luftnah Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 0-7. Luftunterstützung in drei Minuten. Verstanden. Luftnah Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, ist hier ein Scheiß. Beschuss! Entdeckung! Oh. Weggepustet! Er ist tot. Weiter erledigt. Einer hat Halt gestellt. Knall sie ab! Der gibt es Ruhe! Abschuss bestätigt. Alles ruhig. Alles gut, Saub? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten...